Ob Fabrikeinsturz oder Pandemie. Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einhalten, gerade auch in Krisenzeiten. Unternehmen und Politik, lasst die Menschen in den Textil- und Schuhfabriken nicht im Stich. Spannt Rettungsschirme für die Arbeiterinnen auf. Lasst Textil- und Schuharbeiterinnen mit den Kosten und Folgen nicht alleine. Zahlt Arbeiterinnen weiter Löhne, auch wenn die Fabriken geschlossen haben müssen. Haltet eure Verträge ein. Bezahlt eure Rechnungen. Sorgt dafür, dass die Arbeitenden gesund bleiben. Gesundheit vor Produktivität. Stellt sicher, dass kranke Arbeiterinnen nicht in die Fabrik müssen. Lohnfortzahlungen überall. Solidarisches Handeln darf nicht an den Grenzen Halt machen. Solidarity Works. Soforthilfe für die Menschen in Produktionsländern wie Indien, Bangladesch, Kambodscha. Hat nur Hilfspakete für den Handel in Deutschland. Soforthilfe jetzt. Soziale Absicherung. Und strukturelle Veränderung für morgen. Schützt und unterstützt Gewerkschaften von Textilarbeitern und Textilarbeiterinnen. Zeit-Existenzlöhne. Nur wer einen Lohn zum Leben bekommt, kann für Krisen vorsorgen. Schafft transparente Lieferketten. Lieferkettengesetz, gerade jetzt. Freiwilligkeit lässt Menschen in guten und in schlechten Zeiten im Stich. Faire Arbeitsbedingungen und Löhne überall. Planer nie wieder. Pay up, Pay up. Kick. Pay up. Girls. New Yorker. Deichmann. Adidas. C A, Lidl. Orsay. Puma. Pay up.